Jo, was geht, Leute? Endlich habe ich meinen YouTube-Channel gegründet. Applaus Dankeschön, danke. Aber jetzt Ruhe. Es geht weiter. In dem neuen Video, wo ich euch jetzt zeigen werde, geht es um mich natürlich selber als Hauptperson. <lacht> Checkt mal das Video ab und ich hoffe, es gefällt euch. Oh Mann, ist das viel Stoff für morgen. Ich weiss gar nicht, ob ich die Prüfung bestehen. Am liebsten würde ich einfach nach Router schauen. Aber wenn meine Freundin da ist, kann ich das nicht riskieren. Okay, sie ist gegangen. Yes! Ha, ha, ha, ha. Oh, ging er denn jetzt? Ich muss ganz schön aufs Witze. Okay. Einen Bruch da noch. Ich bin gerade fertig, ich kann nur noch ein bisschen durchfallen. Äh, nichts, nichts, ich kann nur lernen. Ah. Du musst verstehen, meine Hingabe zu Naruto ist grösser. Verlass mich nicht. Ich schreibe jetzt mal ab, er soll mich holen kommen. Ich kann so nicht mehr. Es ist fertig. Nein! Er ist einfach gegangen. <lacht> er ist da. Du musst wohl da Gapé sein. Wo ich gesagt? Am besten regeln wir das draussen. Hm. Oh, nicht so dass du mir die Fremde mitnimmst. Ah! fuck Um, Schlami, Schlami! Hm. Du willst bezahlen. Lang <lacht> habe ich für die Technik gelernt. <lacht> okay. Gabe ja, Gemmer, was wartest? Baga, hold up, hey, wo man nicht so viel Geld Was habe ich gerade gesehen? Falls euch das Video gefallen hat, doch unten, liken und kommentieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Video zu drehen, auch dank meiner Leute. Ohne euch hätte ich es natürlich auch geschafft. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt: es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein, wenn du weißt, dass du geil bist. Ah,